was gelesen. Video. Ähm, ja. Heute werden wir das Haus wieder aufbauen. Ihr fragt euch bestimmt, warum ist hier überall TNT? Das kann ich euch sehr einfach beantworten. Und zwar ist das die Not-Selbstzerstörung, wenn das Haus von ganz vielen... Ach. Sch Ach. Oh, Kacke. Also wenn das äh, Haus von richtig vielen Zombies überfallen wird, dann muss es explodiert werden, damit die Zombies mit weggesprengt werden. Und dann werden wir uns eine neue Unterstützung, einen neuen Stützpunkt bauen oder so. Keine Ahnung. Ähm, heute werden wir, ähm, naja. Das Haus habe ich schon ein bisschen off-camera zu Ende gebaut, weil es gab ein paar Aufnahmen, wo Minecraft abgestürzt ist und, äh, naja. Das ist nicht so gut. So, hier ist auch alles voll mit TNT. Hier ist auch alles voll mit TNT. Also, wenn irgendwas kommt, dann gibt es schon genug zur Selbstverteidigung. Ähm, ich habe ja auch immer einen Flintenstiel bereit. Und ja. Hallo, lieber. gleich gleiche Hacker. Naja. Heute gehen wir wieder zum großen Kaktus. Nein. Ähm. Zum großen Kaktus gehen wir hier wieder und werden hier chillen. Aua. Ich werde mal hier in den Krater der Verdammnis reinwerfen, irgendwelche Sachen, die ich nicht brauche. Habe ich irgendwelche Sachen, die ich nicht brauche? Ja, ich hab Dirt. Brauche ich nicht so viel. Cobblestone brauche ich auch nicht so viel. Diamonds brauche ich auch nicht so viel. Oh nein. Oh. Danke. <lacht> <lacht> Ich hoffe, das geht nicht weiter so. Nein. Nein, nein, nein, nein, nein. Ah! Ah, wieso ist ein fliegender Creeper? Ich muss dich in meinem Haus verkriechen. Oh, oh, ich muss, glaube ich, das Zünd bereit behalten. Hier in meiner... Äh, warte, hier brauchen wir noch nur so eine kleine Stube. Hier einmal. So. Und so. Hier mache ich eine kleine Versteckungsstube, wo man sich im Fall eines Falles verstecken kann. Eine kleine stube und hier werden wir uns immer verstecken wenn irgendwas kommt warte ich mache mal dieses automatische springen aus weil es nervt einfach komplett so. ich muss es zündbereit behalten Weiter brennen, brennen. Hier. Warte. Oh, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich habe Scheiße gemacht. Hab, oh, oh, oh. oh. deswegen sollten wir uns ein... Jetzt müssen wir wieder zum Dorf teleportiert werden, irgendwie. Ähm. Das ist... Ich habe ein kleines Problem. Also, wir haben ein ganz kleines Problem. Mhm. Irgendwie hat es sich sich so gelohnt, da überall TNT zu bauen. Wir sollten endlich ein Stückchen weiter weggehen, um diesen TNT zu platzieren und noch anzuzünden. Ich dachte, ja, vielleicht ist es eine normale Entfernung, aber war es nicht. Jetzt müssen wir irgendwie durch die Wüste lauern und nach Leben finden. Mann. Ähm, ja. Oh. Ich stecke fest. Ach. Du Scheiße. brauchen bett so also wir bauen uns jetzt einen außenposten und zwar bauen wir uns Ich möchte hier nicht, ich möchte keinen Spawn Point in der Höhle haben, musst du wissen. Und muss ich hier gegen die Strömung halten? gerade den schmerz von lava ich baue mal hier so ein plänken und muss dann hier gegen zu das ist eisen an ah, nee, stimmt eisen brauche ich ja nicht ich habe ja die äh, ist schon Posten bauen, denn alles ist kaputt. Ja, alles ist kaputt. Und, naja. Das ist nicht so gut. Deswegen ähm, Rip House Warte, kann ich hier irgendwie ein Schild... Außenposten sein. Ja, ist gar nicht mehr so schlecht. Was ist denn hier drin? Äh, Iron, Iron, Iron. Rubber. Ba, <lacht> Keine Ahnung. Ähm, nee, ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht hier drin. Ich gehe mal hier hoch. Ja, ist ganz nett hier drin. Ne? Ähm, ich glaube, jetzt bauen wir nur noch TNT hier drunter. Hier ist by the way Clay. Ich baue mal hier mal kurz runter. So, warte, ich mache mir mal kurz eine Crafting Bench. Ja, mache ich mal. So, hier, zack, zack. zack. Ach, nee, stimmt, da gibt es ja eine Crafting Bench. Ja, kann ja stehen. bleiben. Da drin im Haus gibt es ja schon eine Crafting Bench. Hier. Und zwar, will ich mir eine Schaufel machen, dann geht es halt schneller. Ah, nee, nee, nee, nee. nee. Jetzt habe ich eine Diamantschaufel. das Dorf, da sieht man schon mein kaputtes Haus da drüben ähm, ist eigentlich sehr traurig, dass mein Haus kaputt gegangen ist, aber naja, was soll's. Ähm, was ist das? Weiß ich nicht. Ähm, so, jetzt müssen, jetzt ich will mir mal hier so einen Außenposten bauen, wo ich mich so, äh, so ein, ich, ich baue mal einen kleinen Bunker. Auf dem Bunker habe ich irgendwie gerade Bock. Mh, das. Ich. Ich kann auch eine neue Aufnahme machen. Ich möchte das machen. Das soll auch zum Titel der... Ja, chill, lass mich in Ruhe! Fass mich nicht an! Fass mich hin! Bring, bring mich wieder dahin! Bring mich wieder hier hin! Bring mich da hinten zum Kaktus. Hier, dieser Kaktus. Jetzt lässt du mich ab. Du setzt mich ab, du setzt mich ab, und ich setze da hinten ein Spawnpoint. Naja. Hör auf Spawnpoint zu spammen. Ich hab Sachen gedroppt. Ich glaube, du hast Sachen gedroppt. Die Leute, ihr müsst wissen, er macht den ein oder anderen Handgriff in mein Inventar. Ja, es gibt so eine Mod. Was machst du da? Oh nein, es wird nicht schon wieder. Äh, so, also, naja. Um. Geh mir meine Spitzhage. Geh mir mein Schwert. Spitzhage Schwert. Brauche ich noch. Danke. Nee, Dirt brauche ich nicht. Ähm, so, auf jeden Fall, ähm, hier werde ich, mh, warte, ich baue lieber das einfach daneben, falls irgendwas ist. So, mal gucken, aus welchen Materialien ich einen Bunker baue. Ich habe ja Diamanten, vielleicht kann ich ja daraus auch einen Bunker machen, so einen Diamant. Jetzt baue ich mal mich hier so runter. Ich nehme dann einmal hier die Spitzhagel und baue mich mal hier so runter. Oh shit, Leute, wartet mal. Mein Wasser! Gib mir mein Wasser her! Gib mir mein Wasser her! Gib mir mein Wasser... Mann, lass mich in Ruhe! Mann, lass mich in Ruhe! L hör auf, diesen dummen... L hör auf, diesen dummen, komischen Dienst zu be Junge, nein, du lässt mich einfach los! Oh, Mann! Manchmal bist du schon echt anstrengend, muss man sagen. So, dann gehe ich mal hier hoch. Herobrine, hör auf! Setz mich wieder nach unten. So, ich gehe hier wieder nach unten. Komm wieder von hier hoch. Egal, ob ich Schaden bekomme. Zumindest letztlich. Was für TNT? Ah, du bist. du bist TNT. Ja. So, jetzt regeneriere ich ein bisschen. hochzukommen, nenne ich, by the way, Hochwassern, nur so, wenn ihr fragt. gehen Es yeah. yeah, yeah. ist ja by the way ganz schön dunkel wie? Was für TNT? Ah, ich sehe nichts. Okay. Bring mich hier raus. Ich sehe nichts. Jetzt ist es besser. Naja. Äh. Ah! Nicht hingucken, nicht hingucken. Nicht hingucken. Okay, es gab komplett ab. Äh. Nein, nicht auf das Ziel. Ich möchte weggucken. So. Es ist doch viel besser. Genau. Genau, so mag ich es. Loslassen? Lass mich los. Oder ich beende die Aufnahme. Hugh Brian, lass mich los. Oder das ist die letzte Aufnahme. Ich werde nie wieder Minecraft drehen. <lacht> und ich kriege keine Rückmeldung vom Spiel leckt. Naja, also ich würde sagen, das war's denn jetzt. Und ich würde sagen, tschau.